Nahrung soll eure Medizin sein, hat der Platon mal gesagt. Erlaube diesen Worten die Kraft in dir zu entwickeln und bleibe achtsam für dein Wohlbefinden. In meinem heutigen Video geht es um ein Rezept, das ich gerne mit euch teilen möchte für die Stärkung der Abwehrkräfte im Körper. Ich bin überzeugt, dass Körper, Seele, Geist eins sind und man ist, was man ist. Ich bin ein Gourmet, Ich koche ayurvedisch. Ich äh, mag die frische, die Natur im Lauf des Jahres anbietet und ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich stelle dir mein Rezept für die Stärkung der Abwehrkräfte vor. Der Geist bestimmt die Materie. Ich nehme mir vor, meine Gesundheit und Fitness zu stärken und damit bestimme ich mein Ziel. Gesundheit liegt in meiner Einstellung, gesund zu bleiben. Also, fürs Rezept brauchen wir 6 Bio-Zitronen, am besten in die qualität 30 Knoblauchzehen, 1 bis 2 cm Ingwerwurzel und ein gut gehäuftes Esslöffel Kurkuma. Ein paar Liter Wasser. Und das geht dann so. Als erstes schäle ich den Knoblauch und zähle 30 Zehen davon ab. Danach nehme ich Zitronen und wasche sie ganz gründlich ab mit dem Waschmittel, denn die Zitronen werden inklusive der Schale verwendet. Nachdem ich die Zitronen gewaschen habe, schneide ich die Enden ein bisschen ab und ich fitterte die Zitronen alle durch. Danach schneide ich geschälten Ingwerstück in kleine Scheiben und ähm, dann packe ich das in meinen starken Mixer, also die gefütterten Zitronen die 30 Knoblauchzehen, äh, Ingwerscheiben und dann gieße ich ein Glas von dem 1 Liter Wasser hinein und versenke dazu auch Kurkuma-Pulver. Mit Knoblauch ist es bekannt und ähm, wie gesund der ist und wie viele ätherische Öle dort enthalten sind mit ihren Wirkstoffen. Über Zitronen muss man auch nicht referieren. An diese Stelle möchte ich meine Aufmerksamkeit auf Kurkuma lenken, denn man nennt Kurkuma nicht umsonst Königsgewürz. Das war nicht erschwinglich in früheren Zeiten, den normalen Verbrauch, also den normalen Menschen und ähm, ich tue in der Erkältungszeit ganz viel Kurkuma in verschiedene Gemüsegerichte oder Eintöpfe. So und freut mich auch besonders, dass es auch in diesem Rezept ähm, mit dazu gehört und hinein damit. Das Ganze wird ganz langsam angemixt und dann auf die höchste Stufe, ungefähr 3-4 Minuten durch. Gemixt und durchzerkleinert. Es entsteht eine dickflüssige Masse, die ich dann in einen Topf gebe zum Durchsieben und gieße das restliche Wasser drauf. Und das Ganze dauert dann schon ein bis zwei Stunden mit ab und zu umrühren, damit die Masse durch den groben Sieb dann kann man durch den kleinen Sieb auch noch durchziehen lassen und sobald dieser Vorgang durch ist, das Ganze koche ich nur an, aber koche ich nicht wirklich. Dann lasse ich das abkühlen, das dauert auch noch einen Moment, ein zwei Stunden ungefähr, dann bewahre ich das in eine Glasflasche im Kühlschrank. Etwa 14 Tage reicht die Portion aus für Erwachsene ja, die Anwendung. Ein Erwachsener kann bis zu einem Schnapsglas am Tag eine halbe Stunde vor dem Essen einnehmen. Für die Kinder kann auch eine Hälfte von der Portion ausreichen. Bleibt gesund. Schaut euch nach dem eingeblendeten Rezept auf meinem Kanal. Ja, ich wünsche dass alle gesund bleiben in der Corona-Zeit. Nehmt euch die Zeit für eure Gesundheit, kümmert euch um euch. Ähm, ich werde mich freuen über die Kommentare. Stellt ruhig Fragen auch in den Kommentaren leisten. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Video. Abonniert meinen Kanal. Ciao. Ina